Ja, das ist sehr weit hergeholt. <lacht> die Map hilft ungemein auf die Wegfindung. welcher war das? In der nicht. Hier war die Map. Ich kenne doch den Weg. Wofür, wofür brauche ich, brauch ich die Map? Ich okay, war doch schon überall in Hunderten von Endings. Ich brauche die Map nicht mehr, jetzt bin ich gleich zu schwer zum, zum Tragen, wenn ich das brauche. Jetzt habe ich vier Items dabei und bricht unter der das zusammen dann. Jetzt wissen wir, wohin das Bier muss. Dafür ja, ist der Kompass vielleicht gut. Die Karte? Ich weiß nicht. Oder ist das das Kreuz? Markiert okay, das X die Stelle runter. Kann schon sein. Das zeigt dorthin. Heute, heute mal jemand aktiv im Chat, das ist ja was ganz Besonderes hier. <lacht> Aktiver Chat. Yay. Ich habe Zuschauer. Und Sachen gibt's. Man glaubt es kaum. letzten Beim letzten Part beim letzten, Part Revenge, beim letzten Stream Revenge nochmal, nochmal hier ordentlich wie dem Chat gehabt. Jetzt ich mal den Burger, falls ich den noch aufheben kann. Ich meine das Bier. Ist ein Bier. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Das Bier verfällt. Ja, es wird sein, wo wir hin müssen. Müssen wir uns mal beilen. Es wird hier knapp. Oha, wir haben noch ein Leben. Was jetzt auch wuscht, dass wenn das Bier verfällt. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ich habe schon vergangen. Wie gehen wir das Rechtssättchen. Wir uns ein bisschen beeilen, dass wir einen cleveren Weg herkommen. Ich schätze mal, das muss zur, zur, zur Prinzessin gemacht werden, oder? Das muss hier... Das war doch dort oben das Fenster der Prinzessin. Wir wissen ungefähr, wo wir hin müssen. Ah, hier haben wir auch ein Ablaufdingens. Wahrscheinlich nachdem wir das einmal verdorben haben. Das sollte man am besten schon vorher runterfahren hier das Ding. Und darüber flit flitzen kann. Das wäre vielleicht geplant. War das hier hoch, das kostet mich ja schon fast ein halbes Bier. Nein! Da hier mal noch abstürzt. Auf zum Prinzessin, wie soll das gehen? Der Fahrstuhl, der dort schon so lange. Vielleicht oben drüber, das wäre vielleicht noch eventuell. Ich finde, der König ist wesentlich einfacher. Hier ist Schal geworden. Ach so, so erklärt er das. Ja gut, ähm Ich würde mich da mal runterstürzen, damit ich da irgendwie das Ending... Nehmen wir dieses Ending. Und wie soll der König leichter sein? Das ist ungefähr die gleiche Entfernung. Das ist ja. Vorbereitung dazu. Kommen wir doch hier nicht hoch. Vorbereitung am Arsch. Bei Weil ich Der Fahrstuhl ist wirklich zu langsam. Und wenn wir jetzt hier... Das kann klappen. Wenn wir jetzt hier relativ gut sind, was wir nicht sind... da oben drauf springen. Und jetzt schon über die Hälfte rüber. Jetzt hier hoch. Du, das wird nichts. So könnten wir zum, zum König kommen, aber... Uff doch ein bisschen zu, zu schnell. Alter Schwede. Ich bin blöd. so Sekunde? Geh mal raus. Okay, wie wir dann zum Bier kommen sollen, erklären wir das mal. Nachdem wir die Brücke runtergelassen haben, wie das funktionieren soll. Da kommen wir ja nie wieder hoch. die Brücke schon mal unten haben, das bringt uns einiges. Das wird uns einiges an Zeit einbringen. Wenn wir mal wieder da jetzt wieder hochkommen wollen. Vielleicht zurück an den Start und dann da wieder hoch. Eine Möglichkeit. wird die Links aber Achtung Abgrund. Okay. Ich gehe jetzt an den Start nochmal zurück und dann gehe ich nochmal den Weltenweg. Weg. Jetzt saufen nochmal von um vorne. Jetzt müssen wir hier mal hochkommen. Das wäre das Ding. Dann laufen wir hier mal durch die Abwasserkanäle. Kommt man nicht, nicht irgendwie ja. Kommt man irgendwo wieder hoch. Oder nicht. Hm, laufen wir jetzt den ganzen Weg zurück. Ich muss da noch einmal von vor. Oha, ein Delfin! Wie kommt denn der hierher? her? Der skriert aus der einen Quest. Jetzt sind wir wieder beim Haus. Nein, hier nicht. Die kommen wir doch jetzt nicht hoch. Das ist doch kacke. Dann brauchen wir das Schwert. Ich hoffe, das versorgt uns jetzt nicht die Quest. Jetzt das Schwert mitnehmen. Ständig nicht blöd an Zwergi. Keinen Schaden mehr kriegen. Ich glaube, dass das uns schon viel bringt, dass wir da die Brücke gelassen haben. Wenn es mit dem Bier noch mal kommen, dann, dann passt das. Vorsichtig jetzt. Warten, warten, warten, warten, warten. So, dreck. Ach komm. Wird sie nicht mein Leben riskieren? Sehr ja schön. Oh nö. jetzt <lacht> habe ich da nicht mehr hochgekommen. So. mir bin jetzt auch ziemlich schwer hier. Schwer geworden. Zum Ende wollen die Entwickler uns nochmal fordern hier. Bevor es ins Finale geht. Das Lauf. Jetzt gehts, alles oder nichts. Hier ist noch ein Gegner. Nein. Sonst die Zeit verschwendet. Ich verkack's. Nee, das wird nichts mit dem Fahrstuhl. Das ist zu mhm. langsam. Wir müssen es nochmal von vorne anfangen. Das wird nichts. kann ja nichts werden sollen wir das der prinzessin geben oder das bist jetzt weg das können wir nicht normal holen oder okay okay dieses eine, dieses eine ending mache ich heute noch in der 99 und 100 tun wir dann beim nächsten Mal. Da machen wir das ist dann. Das werde ich jetzt heute nicht mehr schaffen. Diesen Aufwand.